Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich stelle euch heute das Spiel Trickster VR vor. Das ist ein Fantasy Dungeon Crawler. Im, ja, ich würde fast sagen Comic-Look, wenn wir uns das Ganze hier so anschauen. Nicht auf Realismus getrimmt, aber trotzdem sieht echt cool aus. Wir haben jetzt hier ein Schwert und ein Schild zur Verfügung. Man kann auf, auf Pfeil und Bogen auch umschwenken. Hinten ist so ein Dummy, hier hey ist so ein Dummy. Und äh, man hat auch die Möglichkeit, wie ihr seht, man hat so Spezialkräfte. Hier habe ich jetzt eine freigeschaltet. Wenn ich jetzt hier Sehen anlege und ich ich muss jetzt gerade mal kurz gucken, ja genau, ich muss den Sum Stick drücken, kann ich hier jetzt drei Pfeile gleichzeitig abschießen. Und man soll 22 Waffen freischalten können, die alle irgendeine Fähigkeit haben, wie ich, wie ich so gelesen habe. Man kann fünf Gebiete erkunden. Der Hauptgegner sind wohl die Orks. Und äh, ja, ich bin echt gespannt, ich habe echt noch nicht gespielt. Ich habe eben nur ein bisschen hier so in diesem Startmenü ja, ein bisschen rum, rumgeschossen und ja, mal ein bisschen probiert, wie das mit den Kämpfen ist. Also man zieht wirklich nicht durch die Gegner, sondern bleibt wirklich im Gegner stecken. Auch, auch nicht äh, schlecht gemacht. Das geilste an dem Spiel ist aber eigentlich, es unterstützt Multiplayer, Koop. Bis zu vier Spieler können zusammen halt bei diesem Abenteuer mitmachen. Und äh, ja, das würde ich echt gerne mal machen. Ich zeige euch jetzt aber erstmal den Singleplayer-Teil. Aber wer Bock drauf hat, schreibt mich einfach an. Wir können gerne mal zusammen ein Video aufnehmen. Wäre cool, wenn man wirklich insgesamt vier Leute zusammen bekommt. Und ja, wer Bock drauf hat, schreibt mich einfach an. Im Discord, per E-Mail ist egal. Da finden wir schon eine Lösung. Und ja, dann kann man mal so ein Multiplayer-Game hier aufnehmen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. ach so Achso, zum, zum Bewegungsablauf. Wir haben Locomotion was ganz wichtig ist, <lacht> und wir haben auch Snapderm dabei, man kann aber auch Teleport nutzen, da muss man den Linken Stick wirklich runterdrücken, dahin bewegen wo man will und dann loslassen, dann teleportiert man, ja, dann schauen wir uns jetzt mal an, hier ist die Karte, und ja, wir haben hier jetzt einen Teil wo wir schon hin können, alles andere ist noch zu, und äh, ja, dann machen wir das mal. Okay, ich habe es jetzt ausgewählt und ich glaube, ich muss durch die Stargate. <lacht> nennen wir es einfach mal. So, ich drehe mich noch mal kurz zur Kamera. So, und los geht's. ne naja, Geht doch nicht los. Dann muss ich jetzt noch mal schauen. Wie gesagt, ich habe es echt noch nicht probiert. Ah, da ist es doch. Ich, ich muss hier drauf drücken und nicht da. Difficulty Casual. Okay, ich habe da jetzt nichts eingestellt. Das ist wahrscheinlich der Normalmodus. Ja, dann legen wir mal los. Hunt the Power Sword, destroy the red one crystal. They Always check your flanks. You don't want to go down in history as the one who got outsmarted by an orb. Oh, ja kommen sie schon. Probieren wir mal unsere Fallkünste hier. Brutal! Probieren wir mal, wie wir mit dem Schwert kämpfen können. Kleine bucklige, kleine, bucklige Orks. <lacht> also, man kann hier nichts. Keine Körperteile abschlagen oder so. Pfeil <lacht> und Bogen fand ich echt, echt nicht schlecht. Check it out. Open. Oh, wow, wow, wow. Scroll of Meteor. Ah, okay. Grab and hold. Es sind wahrscheinlich irgendwelche Zauber. Das müssen wir nachher mal probieren? jetzt nicht nehmen. Hier ist auch nichts mehr, okay? Was Now, ist hier du du on one, move closer red floating thing. See those crystals sticking up from the ground? Use them for cover. Nice and simple. Nice and simple. Jetzt erstmal hier hoch. Schauen wir, was da ist hier ist nichts, okay? schon eine diesen Kristall. Hm, okay. Gehen wir jetzt mal hoch. Wow. Alte Schamane hier. Wir ja, haben Münzen. So, was haben wir denn hier? Ich würde es drehen. Ich habe ihn beeindruckt. Nee, ich will aber, aber erstmal gucken, was hier noch ist. Kannst mich doch nicht einfach wegschicken. Follow the blue light, okay. Kann ich denn sonst irgendwas aufheben oder? <lacht> Die Vibriete Kontrolle? Nee. Okay, Wäre natürlich auch cool, wenn er irgendwo gegen schlägt, dass er auch vibriert. Wow, bin ich fast runtergefallen? Ha, Du böse Ork. Skyship! Skyship? Wow, Okay. Kann ich auch mein Schild kaputt machen? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Oh. das alles mein Inventar oder habe ich noch irgendein Inventar? Okay, da sind die Quests hier. Items. Summon a Meteor from the Die liegen 30 bis 50 Damage oder okay. da also kann man irgendeinen Meteor beschwören. Wir müssen da hin das ist zu easy meint er du wirst dich gleich noch umgucken Junge Ah! wir haben hier den Kopf so geduckt da kann man gar nicht so, so gut drauf schießen Da ist auch noch irgendwas interessantes schießen. Kann man dann wirklich... Ah, okay. Wenn das gleiche Gegner kommen, können wir... Ah, okay. Spannend und... Okay, ich schon mal Bescheid. Oh, das Kabel stört mich gerade. So. <lacht> Dann empfangen wir die direkt mal hier. Ich höre die, hör die auf jeden Fall, aber... Ha. Noch einer? Der dritte, okay, ist wahrscheinlich ein kleiner Bug gewesen. Man wusste die KI nicht mehr, was Sache ist. Unser Glück. Aber noch ist es auch nicht so schwer. The portal. Looks oh. like someone was trying to hide a treasure nearby. No, it's, it's, it's it's really a chest. Okay, whoa, whoa, whoa. Headshot. You still impress me sometimes. They were progress. Ich habe was freigeschaltet. Armbrust? Sieht nice aus. Okay, cool. Not quite the real thing, but good practice. Okay. relativ gut zielen, wenn man über diese Kante hier als, als Kim und Gore nimmt. Das ist ganz gut. Okay. <laughs> It's still impressive. Oh, you're gonna love this. Okay, das ist kein Wave-Modus, also... Ah, oh, was haben wir denn da? Sharp-Shooter, Crossfire. hier okay, können wir aussuchen, was wir wollen und wir können auch upgraden. Ah, okay. Also wir schalten oder wir sammeln Geld und damit können wir dann wirklich... Okay, das gefällt mir. Und ich will den Bogen spielen. Mal wirklich Schabschütter ja. hier, <lacht> also Scharfschütze. Weiter geht's. Remember, tactical retreat is always a sound option. I won't tell anyone. From this listen to the wo will er hin? I can't wait for you to try this one. Warm junge in your face. Was da was von mir? War. Oh, er hat gut gesessen. da hin, kann man nach hier hoch, ja. Da ist irgendwas. Ah, da können wir drauf schießen und dann explodieren die wahrscheinlich. Da probieren wir es mal aus. Okay. Hier noch irgendwas Wichtiges sammeln. Sehr nüchtern. Ich bin der König der Welt! Okay, gehen wir runter. 26 pfeile haben wir noch. Kaiser Level, Level 1, Ox, kann ich sein. Sein. So, jetzt haben wir uns aber noch unser... Ein Trank ab. What do orcs hide in chests anyway? There's one nearby, we'll find out. Okay, good. Scroll of horse. Ah, man kann nur immer nur eine, eine verschiedene Rolle. Rachen, Atem. Of Force. Wir nehmen mal Drachenatem. Das hört sich gefährlich an. Ich stehe schon wieder gegen der Wand hier. Ja. Nein, ne. Nützt auch nichts, irgendwo drauf zu schießen, wir haben noch nichts. Okay. That's the portal right there. Let's see if we can fire it up. Also wieder zurück. Mal schauen, was wir dann anrichten können mit dem Ding hier. jetzt kann at this here. They're even ugly from okay, brauche ich 200 für, okay. Okay, nächste. Ist, na, da ist alles nur hier wahrscheinlich. In and out. It's like I told you. Cloudy Island. is right, that Sunset Pass. Come on, first Cloudy Island. <laughs> a group of orcish mages called the High Shamans by their peers occupy these infamous islands. They have set... Hey, was that a chest? Ich bin sicher, dass just saw a chest right there in front of you. You who the real bad guy is. I mean, every hero Wenn man den nachher gut Natur! hat, kann man die wahrscheinlich auch. mit einem Schuss direkt down kriegen. Now, you're gonna have to Use them for cover. Nice and simple. Oh, cover. Ich cover hier. Ja. Komm. Gehst du down, Junge. Hey, I think I've seen a chest. I've seen a Das ja. war aber ein Schamano oder so. Heads up, we have a sky ship incoming. Ja, wir haben mehr ja, das incoming hier. Ja. Nice! Echt ein paar coole Sachen bei, also so Upgrades. Wir hören wieder was. Ah, jetzt muss ich mich mal kurz drehen. Ah ne, erstmal so. Bisschen weg von der Wand. Mann. Oh, ein größeres VR-Zimmer. Hey. Jetzt wo ich geschossen habe, ne? ob er nachher auch ein bisschen mehr Pfeile tragen können, wahrscheinlich. Oh, der ist ein bisschen stärker. Ja, Walkdown ist nicht so einfach. Ist immer so leicht gesagt. Also hier mal ganz kurz gucken. Ich weiß nicht, ob irgendwo versteckt so ein paar Kisten oder so sind. Aber sieht jetzt gerade nicht so aus. Hm. Das ist unser Stopf! Jetzt für das schöne Ende. Fire up the portal. Die ja. Portal ist ready. Los. Excellent work. Now we're talking progress. Ah, wir Progress. kriegen wieder was. Neue, neues Schild. Ja, äh, neues Schwert dann. so Cool. Das gefällt mir. Upgrades. Aber manchmal. hier schalten wir Wehle, habe ich nichts zum Freischalten. Range könnte ich jetzt schon mehr machen. Max Ammo, da haben wir es so auch. Okay. Okay, hier, hier kann man jetzt nichts machen. Whirlwind summons a Whirlwind of Swords, dealing 6 per second to all enemies within. Ah, okay. Also ein richtiger Wirbelwind mit Schwertern für 6 für Sekunden. Schein nicht schlecht zu sein. Probieren wir aus. Wir haben wieder ein neues Dings freigeschaltet. Möchte ich auch Just euch direkt like zeigen. Mal gucken, wo die Dinger hier können. Before the world ended, the warchief was one of the highest ranked in, in this king's Es There is no horde without a head. In out, Da kommt euch also einer runter, oder? Ja. Ihr habt keine Chance, Leute. mit den Dynamitstangen. Äh, ich hab fast Diamanten gesagt. Okay, Kollege. Okay, den haben wir erledigt. Er hat aber echt viel eingesteckt. Mit, wie oft ich da gerade drauf geknallt habe mit den Schwertern. Na kommt. Stimmt. Da knallt man hier direkt drei Pfeile rein, wenn er wütend hört? Gefällt mir besonders mit diesen Spezialattacken, die man hat. Schade, dass man hier die Schwerter so. Das ist bei Swords of Gargantua oder Welt in Sorcery oder besser geregelt? Gelöst, okay, ein Chest, Man kann hier jetzt nicht zwei nehmen von Rachenatem. Fischblöd. Hm, hm, okay, aber kann man ja noch mal verwenden. Hey, ich think ein Chest somewhere around here. Die Spezialattacke ist schon aufgeladen. Ach komm, ihr seid direkt dran Leute. Wonderful! Okay. Haben wir noch irgendwas freigeschaltet? Nein, haben wir nicht. Dann machen wir noch eine Runde, das wäre jetzt Sunset Pass. Machen wir mal hier. Cruel cool Canyon. So, haben wir nochmal hier? Nehmen wir die noch mal mit. Aber man kann hier nachher ähm, auch irgendwelche Schwerter, Axt, noch ein Schwert, Bogen. Das heißt äh, Magie oder eventuell eine Bombe, ich weiß es nicht. aber Hier kann man echt viel freischalten, wie man wie man sieht. <lacht> eine Pfanne Na ja, echt cool. Was müssen wir machen? find the black iron forge oh level 5 haben die schon ja. mann die haben aber eingesteckt Jetzt habe ich wieder ein paar Pfeile. Kommen die von da? Ja, ja also Spezialattacke hier. Und schon wieder mal die Spezialattacke, wie cool. 31 Schuss. hat in Was ist das? check it out? Was ist das? Oh, dem passiert nichts, okay. Uh. Ich no idea, kann, man kann man hier hoch? Oh, ja, ich kann hier gleich abstürzen. <lacht> okay, nee, das ist nicht vorgesehen. hier well wo sind sie am brüllen ich mache euch kaputt ah, sie wird das nicht wir lassen den mal hier lang. Oder das sollen wir hier lang? Ein bisschen verschachtelter hier. Forge, keep your wits about you. The forge master must be around. Ich komme aber nicht dahin. for an opening in his defenses. Come here, Jonk. They're going to be terrified of you. What do orcs find in chests anyway? That's my mind, what you find out? Okay, da haben wir ein Problem. Okay. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Wo ist er? Ha. Komm, Junge. Komm, komm zu mir. Komm zu Papa. eine Drecksack. Ey. Es hat ah, jetzt hat er seine Schilder wieder. Okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen warnen oder müssen wir das jetzt kaputt schießen, aber wir haben auch nichts mehr. Fuck, fuck. Ja, ich, ich brauche Pfeile, ich brauche Pfeile, ich brauche Pfeile. Aber woher nehmen? Da noch welche? Ne. Vielleicht da hinten. Scheiße. Ah, komm. Hier hab ich bestimmt Pfeile. <lacht> Wenigstens wow. okay. haben wir schon mal was. ...und äh, Zauberspruch ist ja schon mal nicht schlecht. Aber das ist echt ein harter Brocken. Also, da wäre wär man mit mehr Leuten besser bedient. Wo ist der kleine Drecksack? Hey, arschloch! Ah, guck mal hier, Leute. Oh. aber nur darum, okay. Lass uns den mal ärgern hier. Ach ja, du kannst uns nichts anhaben. Nun ist er ja lächerlich. Oh Gott, oh Gott, lauf, lauf, lauf, lauf. Oh, jetzt kann er wieder aus dem Vollen schöpfen. Junge. Du warst Okay. Oh, schwer dein. Was hat das hart? <laughs> Die kommen jetzt wahrscheinlich überall. Komm, charging! Hab ich ja noch nie benutzt. Wollen wir uns aufladen? Oh. Ne, das war's. Scheiße, einmal noch eine Superkraft hätte ich geschafft. Okay, wir können uns wiederbeleben. Wir sollten rein. Wir rein. Oh, the about this. Ja, kriegen wir wieder eine neue Kiste. Book of Force. Also, das wird wahrscheinlich Magie sein, oder? Das gehen wir uns jetzt nochmal angucken. Ich wollte jetzt die Folge hier beenden, aber das müssen wir uns vorher nochmal reinziehen. Healing Flask. Okay, das ist natürlich cool, dass man. Jetzt da was äh, zum Heilen dabei hat. Und Book of Fire. Ah, okay. An, man kann dann entweder diese, diese drei kleinen Messer mitnehmen zum Werfen, also die Wurfmesser. Man kann so einen Heilungstrang mitnehmen oder hier so diese Spezialattacke. Okay, jetzt verstehe ich halt erst. Also hier gibt noch so viel freizuschalten und zu erkunden, echt cool. Aber ich freue mich am meisten auf diesen Multiplayer-Part. Also da, da habe ich echt Bock drauf. Und ja, wie schon am Anfang erwähnt, wer da Lust drauf hat, wer das Spiel hat oder sich das dann trotzdem holen will, meldet euch bei mir. Dann können wir mal eine Runde zusammen zocken. Ich würde natürlich auch gerne dann ein Video im Koop aufnehmen. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video hier gefallen hat. Wenn ja... Würde ich mich über, echt über ein Like freuen. Und ja, wer noch kein Abo gegeben hat, überlegt doch mal, ob ihr mir ein Abo geben wollt. Würde ich mich auch drüber freuen. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.